Jedes Jahr bekommt Amazon 240.000 neue Händler dazu. Mittlerweile haben wir fast 3 Millionen aktive Verkäufer auf Amazon und in Deutschland alleine sind es über 245.000 Stück. Und wenn wir uns diese Kennzahlen einmal anschauen, wird schon relativ klar, wie groß Amazon eigentlich wirklich ist. Wenn wir uns jetzt einmal noch die Verteilung auf die diversen Amazon-Marktplätze anschauen, werden wir relativ schnell einen Plan erarbeiten können, wo die Expansion von euch, in welche Länder, wann passieren sollte. In den USA beispielsweise, der logischerweise der größte Marktplatz von Amazon ist, erstens kommt Amazon daher und zweitens ist definitiv eines der größten Länder, die Amazon attackiert, haben wir bereits über 1,1 Millionen Seller. Das heißt, fast 30% der Händler kommen alleine aus den USA, aus einem Marktplatz von Amazons 17 verschiedenen Marktplätzen. So, wenn man sich das anschaut, was schon eine sehr beeindruckende Zahl ist, und sich dann anschaut, wie die Umsatzverteilung ist, sieht man relativ schnell, dass diese 30% Händler schon einen sehr, sehr großen Teil vom Umsatz aus und zwar mehr als die 30 Prozent. Denn der US-Marktplatz nimmt fast 45 Prozent des kompletten Umsatzes, welchen Amazon macht, komplett ein. Das sorgt natürlich für viele Leute dafür, dass sie irgendwie mit dem Gedanken spielen, schnellstmöglich in die USA zu expandieren. Was aber das für Folgen haben kann, werde ich euch gleich einmal aufklären. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch noch ein bisschen weiter über die Größen der Marktplätze informieren. Als zweites steht definitiv UK mit knapp 280.000 Händlern, gefolgt von Deutschland mit 245.000 Händlern. Wir haben zwar in UK mehr Händler als in Deutschland, was auch viel daran liegt, dass beispielsweise ähm, amerikanische Händler auf dem UK-Marktplatz verkaufen, aber... Der Umsatz im deutschen Marktplatz ist größer als der vom UK-Marktplatz. Das ist natürlich ein super interessanter Faktor, da wir uns im, erstens im dritt beziehungsweise im drittgrößten Land, was Händler betrifft, befinden, beziehungsweise im zweitgrößten Land, was Umsatz befindet. Und von daher stehen die Chancen schon mal gar nicht so schlecht, dass wir hier Erfolg mit Amazon haben können. Schaut man sich dann einmal den Zuwachs der Händler auf den Marktplätzen an, wird man relativ schnell erkennen, dass natürlich die neuen Marktplätze oder die etwas schwächeren Marktplätze von den Händlern relativ schnell an Zulauf bekommen. Woran liegt das Ganze? Auf der einen Seite ist es so, dass Amazon natürlich das System vereinfacht für die Internationalisierung. Denn Amazon wünscht sich nichts mehr, als dass alle Händler international verkaufen. Das würde für Amazon sehr viel Zeit in der eigenen Produktentwicklung sparen, worauf die eigentlich, wie ich auch immer schon sage, keine Lust haben. Und zum anderen ist es so, dass es denen einfach deutlich mehr Umsatz bringen würde. Von daher legt Amazon sehr viel Wert auf das Thema Internationalisierung und den globalen Ausbau ihres Seller-Central-Accounts und die Konnektivität, sage ich mal, unter den Seller Central Account. Es ist ja so, wenn man einen ich sag mal, Seller Central Account in Deutschland macht, dann wird man automatisch, sage ich mal, für Europa freigeschaltet. Das heißt, Europa wird definitiv über den gleichen Seller Central Account gemanagt. Dann ist es so, dass es zum Beispiel den pazifischen Bereich gibt, den chinesischen Bereich, dann gibt es den amerikanischen Bereich. Und wenn man sich das Ganze anguckt, ja, dann kann man für jeden dieser Bereiche, es gibt insgesamt vier Bereiche bei Amazon, einen eigenen Amazon Account eröffnen. So, das heißt, man könnte entweder vier Amazon-Accounts haben oder man verbindet diese vier Accounts, was natürlich die Schnittstellenthematik der Produkte deutlich vereinfacht, was aber dazu führt, dass man natürlich ein größeres Risiko, was die Accountsperre oder sonstige Themen betrifft, hat. Ich würde trotzdem empfehlen, das Ganze zu verbinden, weil man dann einen Account hat, über den man alles managt und es ist definitiv einfacher als vier Accounts zu managen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Händlerzuwächse in den jeweiligen Ländern, sieht man beispielsweise, dass USA einen Händlerzuwachs von knapp 5,5% hat. Basierend auf dem letzten Jahrstandard, und da waren es knapp 1,1 Millionen Händler. Das heißt, insgesamt 50.000 neue Händler sind auf dem US-amerikanischen Marktplatz dazugekommen. Das ist von der prozentualen vom prozentualen Anteil weniger als beispielsweise Deutschland, weil Deutschland hat einen Händlerzuwachs von 17,5%. Prozent. Basierend aber auf 245.000 Händler macht das nur knapp 36.000 Händler aus. Das heißt, das Verhältnis prozentual kann man nicht sehen. Man muss, wie gesagt, die richtige Anzahl an Händlerzuwächsen pro Land sehen. Und da ist USA trotzdem, ich sag mal, führend mit 55.000 neuen Händlern, die dazugekommen sind, gefolgt von UK mit 43.000 Händlern, Deutschland mit 36.000, Italien hat noch einen guten Zuwachs von 51.000, Frankreich 47, ähm, Indien 36, Indien ist auch ein super spannender Marktplatz. Ähm, für alle, die, sag ich mal, mit der Überlegung spielen, nach Indien zu expandieren, ich werde gleich auch noch mal eine Reihenfolge nennen, aber Indien spielt ganz oben mit, also da sollte man, sich, äh, sollte man sich überlegen, ob man nicht dort auch verkauft. So, was birgt es denn für Vorteile, wenn man auf allen Marktplätzen verkauft und ab wann lohnt sich das Ganze eigentlich relativ einfach? Ich sag mal, grundsätzlich lohnt sich eine Internationalisierung, wollte ich sagen, unter 25 Produkten definitiv nicht. Ich würde sogar eher so weit gehen zu sagen, dass eine komplette Internationalisierung eher so ab 50 Produkten oder sowas halt und einem Umsatz von, ich sage mal, 2,5 bis 3 Millionen Euro angegangen werden kann. PAN-EU kann theoretisch schon vorher angegangen werden, aber die Internationalisierung auf alle 17 Marktplätze sollte man erst viel später eingehen. Dann habt ihr aber definitiv einen riesen Hebel im Umsatz. Denn wenn ihr von jetzt auf gleich in 17 weiteren Marktplätzen online seid, dann habt ihr einfach einen enormen Umsatzwachstum. Glaubt mir. Wenn ihr da noch alles vernünftig optimiert habt, ein bisschen auf die Werbung achtet, dann werdet ihr definitiv relativ schnell mal euren Umsatz doppeln können. Das ist natürlich jetzt nicht zu fassen, diese Kennzahl, aber ich sage mal aus Erfahrung heraus, das haben wir zwei, dreimal gemacht mit Händlern und es ist mehr als das Doppelte rausgekommen. Deswegen vermute ich, dass grundsätzlich, sage ich mal, auf jeden Fall 100% Umsatz nochmal bringt. Ohne das, dass man weitere Produkte machen muss, weitere Hersteller suchen muss. Nein, das Einzige, was wir machen, ist die Produkte auf den jeweiligen Marktplätzen stellen. Mit einem Single-On auf, also Single-On-Aktivierung nennt man das, die Accounts zu verbinden und dann die Artikel auf den jeweiligen Marktplätzen zu matchen. Logischerweise, wenn du FBA machst, musst du natürlich auch einen bestimmten Lagerbestand dorthin hinsenden. Das heißt, du hast einen bisschen höheren logistischen Aufwand definitiv. Zu guter Letzt möchte ich euch aber nochmal sagen, was denn die beste Reihenfolge ist für die Internationalisierung. Für jeden von uns, der in Deutschland anfängt, ist der erste Schritt erstmal pan -EU zu machen. Das heißt, Paneuropäischen Versand anzumelden. Und das dann, sage ich mal, mit den 5, 6, 7 Marktplätzen, die mittlerweile bestehen. Niederlande, Schweden sind ja vor kurzem dazugekommen. Und wenn man das erledigt hat, würde ich eventuell überlegen, sogar in den asiatischen Bereich zu wechseln, weil eure Artikel von der Nähe in diesen Bereichen definitiv relativ nah sind und erst dann in die USA zu expandieren. Weil USA birgt ein paar Gefahren. Ja? Es hört sich schön an von den Zahlen sehr groß und so, aber es birgt halt wirklich viel Gefahr. Gerade im Moment mit den ganzen Strafzöllen, die wir haben, sollte man das Ganze vorsichtig angehen. Was man aber definitiv machen sollte, ist einfach, Deutlich mehr Kapital aufwenden für diese Internationalisierung in die USA, Kanada und Mexiko beispielsweise. Das heißt, USA wäre eigentlich somit der letzte Step, den ich machen würde. Ich würde alle anderen Marktplätze vor USA abgrasen. Warum? Aus Kapitalsicht, Risikosicht und Haftungssicht macht es Sinn, eher mal sein Unternehmen noch auf Diversifizierte Marktplätze zu stellen und ich sag mal, USA dann mit großer Sicherheit, nachdem man das schon öfters in andere Länder gemacht hat, auszubauen und dafür Sorge zu tragen, dass in den USA gut funktioniert. Weil angenommen, ihr geht ohne Erfahrung in die Internationalisierung rein und USA läuft jetzt nicht, dann geht ihr wahrscheinlich auch die Internationalisierung in die anderen Länder, wo es einfacher eigentlich ist als in den USA, nicht an. Und um euch die Motivation zu nehmen, würde ich einfach sagen, fangt in allen anderen Marktplätzen an und geht dann in die USA. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt zum Thema Internationalisierung, wie gesagt, wir sind so gut wie in jedes Land schon einmal expandiert, könnt ihr uns jederzeit fragen, wir wissen alle Regularien, also wenn ihr noch ein Video zu dem Thema wollt, könnt ihr mal ein paar Themen einfach hier unten in die Kommentarbox schreiben. Ansonsten lasst uns ein Abo da, damit wir weiterhin so coolen Content für euch produzieren können und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.